Herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts, ein Thema, zwei Farben. Heute ist bei mir Ecofresh, erfolgreicher Rapper, Songwriter, Schauspieler und Produzent. Herzlichen Dank, dass du meiner Einladung gefolgt bist. Danke für die Einladung, ich freue mich sehr. Jetzt haben wir natürlich, bevor wir über andere Themen sprechen, auch etwas Aktuelles. Nämlich die Situation in Syrien, die Situation äh, Türkei. Und ich frage äh, das deshalb, weil ähm, deine Wurzeln sind äh, in der Türkei. Ich glaube, dein äh, Vater oder deine Mutter hat ähm, auch äh, eine kurdische Herkunft. Ja, genau. genau. Äh, du selbst bist, bist äh, aus dem Rheinland. Genau. Ja, ähm, und das ist für mich die Frage, wie, wie sitzt, schaust du auf diese, diese Situation äh, dort, gerade vor dem Hintergrund, Kurden, Türkei, Konflikt. Wie ist deine, deine Einschätzung? Ich glaube, das ist für alle schwer, die hier leben. Ja? Man, man redet nicht wirklich drüber, man weiß nicht, was der andere denkt. Und da gibt es natürlich auch sehr viele Hardliner auf beiden Seiten. Man will nicht das Falsche sagen, man will nicht direkt in so eine Diskussion geraten. Das heißt, ich sehe da so eine, so eine Bewegung, dass, man, dass, man, dass es wie so ein Code ist. Alle halten sich so ein bisschen da raus. So, ne? Macht auch in gewisser Weise sind, viele von meinen Hörern sind äh, auch türkischer Herkunft oder von, von, von meinen Fans oder, wie du das, oder mhm. Freunden oder ja. wie du das beschreiben willst. Insofern, natürlich habe ich auch ähm, selber eine Meinung, die aber wahrscheinlich eher in die Richtung geht, dass ich generell äh, nicht will, dass es Krieg auf der Welt gibt. Ich bin ja jetzt nicht wirklich, wie du sagst, ich bin aus dem Rheinland, ich bin nicht wirklich ein Experte. Ich habe eine Meinung wie jeder andere Mensch auch, aber ich habe das jetzt nicht irgendwie äh, mehr im Blut oder, ja. oder mehr studiert oder was auch immer. Ich sehe das auch eigentlich nur im Fernsehen so, ja wie, ja. wie jeder andere, wie, wie, wie, Gut, ich glaube, du kennst dich da wahrscheinlich besser aus als ich, ja. wie jeder andere, wie die... Äh, Jungs und Mädels hier hinter der Kamera, also ähm, Frage, natürlich sehen die Leute einen äh, an und ähm, man will immer so Schlüsselfiguren haben, mhm. hier ähm, du kommst doch von da, was, was denkst du dazu, es ist einfach ein saukompliziertes Thema ja? und mhm. egal was du sagst, ich wird dann lieber darüber reden, das, das macht den Leuten, glaube ich, die hier wohnen, die auch dieselben Wurzeln haben, totale Angst. Mhm. Wie du gesagt hast, ich bin auch selber Hälfte, Hälfte mhm. und in meiner Familie gibt es diese Anfe Anfeindung untereinander nicht, sonst wäre ich ja nicht zustande gekommen irgendwie. Ja, Aber, äh, <lacht> ja genau. Ne? Du bist das lebende Beispiel für mögliche Versöhnung. Ganz genau, ganz genau. So, ja, ich könnte dir halt eher was zu dem Gefühl sagen, was die Leute haben. Die, die hier leben. Ja. ja, sag doch was zu, zu deinem auch und wie, wie, wie du deine Identität begreifst. Was also ähm, kurdische und türkische Wurzeln, bist aber ja in Deutschland geboren. Ja, ja. Äh, hast du auch die deutsche Staatsangehörigkeit? Ja, klar. Also du bist Deutscher. Ja. Äh, wie ist deine, deine, deine Identität? Ich frage deshalb, weil ähm, wir ja an vielen Stellen in der Vergangenheit gesehen haben, dass so diese, diese äh, deutsch-türkische Community, ich nenne es mal so, ähm, irgendwie so zwischen, zwischen zwei Welten mir manchmal erscheint. Mm, Einerseits mm. starke Bindungen in die Türkei, andererseits Deutsche, mm. manche von denen nur selten in der Türkei, gar keine Familie mehr da. Wie mm. ist das, das bei dir? Ich kenne die Türkei eigentlich auch nur aus dem Urlaub. Und ich kenne sie weil mein Opa immer türkisches Fernsehen geschaut hat, als er, als er noch gelebt hat. Gott hab ihn selig. Ich hatte eigentlich gar nicht so viel äh, Kontakt zu ihm, weiß ich jetzt im Nachhinein. Hab ich, Also ich war noch damals zu klein, um das zu begreifen. Also er konnte zum Beispiel kein Deutsch oder nur ganz, ganz kleine Brocken. Und ähm, eigentlich war da schon so, äh, es äh, ist, ist da schon so die die weiß nicht, dass das Seil gerissen sozusagen. Ja, ich hatte mhm. eigentlich gar keinen Bezug zu ihm. Ist mir später als Erwachsener eingefallen. Ich weiß gar nicht, wie er drauf war, was er gedacht hat, wie er so, mhm. ne, ob er lustig war oder sonst was. Ich habe ihn immer nur in Erinnerung, dass er halt türkisches äh, Fernsehen geschaut hat, Nachrichten und sich manchmal halt darüber aufgeregt hat und so weiter. Und ähm, ja, also das war... Das war die erste Generation. Die zweite war dann quasi meine Mutter und mein, mein Vater. Und die haben ja hier schon so die ersten, ähm, weiß nicht, Kontakte gehabt oder die ersten äh, äh, auch geschäftlichen äh, Beziehungen und so weiter. Also es ging dann immer weiter. Und als ich auf die Welt kam, war das ja schon. Ich bin ja quasi wie ein Deutscher aufgewachsen ja. sozusagen. Ja, also ich. Wurde zwar immer wieder daran erinnert, weil ich, äh, ich war zum Beispiel auf dem Gymnasium, da war ich einer von wenigen äh, Schwarzköpfen, sage ich mal so salopp. So, ja. Also wurde schon daran erinnert, aber es war jetzt nicht so. Ähm, ich habe mich jetzt nicht ausgeschlossen gefühlt oder, oder als Teil äh, oder, oder nicht als Teil der, der anderen gesehen. So, ja. so war das jetzt nicht. Allerdings hat sich nach der Zeit auch teilweise durch meinen Beruf ergeben, dass ich äh, so, so eine Art äh, Verbindungsfigur wurde. Ja? Da habe ich mich mhm. anfangs total gegen gewehrt, ähm, weil ich äh, Rapper sein wollte und mich auch als solcher verstand und auch ähm, das Rappen an sich total gut ähm, konnte oder ja. dachte ich kann das. Ja? Also ich bin da so aus so einem technischen Aspekt rangegangen und konnte gar nicht begreifen, warum die Leute jetzt mich ausgerechnet ausgewählt haben, da äh, zu vermitteln, aber ich habe mich mit der Zeit an diese Rolle gewöhnt und es ist gar nicht mal so schlecht, weil es ist so eine Künstlerkrankheit, sich immer von dem zu lösen zu wollen, was einem da äh, zugeschrieben wird. Man denkt immer, nein, ich, ich kann was ganz anderes, ich habe viel mehr drauf und man will immer nur, dass ich das und das darstelle. Aber nein, anscheinend haben die Leute in gewissen Momenten so Schlüsselfiguren gesucht und... Ähm, es ist auch nicht schlimm, für etwas bekannt zu sein. Das habe ich mir mit der Zeit irgendwie, habe ich mich damit angefreundet. Und es, es zieht sich durch mein Leben wie so, ein, wie so ein Faden, dass ich anscheinend so eine Art Vermittler geworden bin, weil ich mit beiden klarkomme, mit beiden reden kann. Und das hat auch wieder seine Vor- und Nachteile. Zum Beispiel bin ich den manchen auf der Seite zu Deutsch und manchmal auf der anderen Seite bleibe ich auch ein Türke, egal was passiert, mhm. bist trotzdem Türke. So, ja. mhm. Also auch, äh, man kann nie all, alle irgendwie zufriedenstellen. So. Aber mhm. anscheinend, such, wie gesagt, wollen die Leute in, in gewissen Situationen so Figuren haben, wo sie gewisse Fragen beantwortet mhm. haben wollen. Ja. Und das mhm. habe ich, äh, oder das versuche ich teilweise. Ich meine, aber das scheint mir wirklich auch für, für sag ich mal, den inneren Zusammenhalt, den Frieden in, in unserer Gesellschaft hier von äh, enormer Bedeutung zu sein. Wir haben eben eine sehr große, aus der Türkei stammende Community hier. Menschen, die äh, hier arbeiten und äh, die, die im Übrigen äh, ja auch einen ganz wichtigen Beitrag dazu geleistet haben und zukünftig leisten müssen, damit es hier funktioniert und wir auch Wohlstand haben und so weiter und so fort. Und zugleich, also meine Interpretation, ne, ähm, habe ich das Gefühl, es gab so Kränkungen mhm. oder sowas weshalb man jetzt sich nicht, ähm, obwohl vielleicht sogar manche hier geboren sind, nicht in Deutschland so als Heimat fühlen, mm -hmm. sondern man, ist, man wohnt irgendwie hier. Aber Heimat ist so der Sehnsuchtsort Türkei mm -hmm. äh, mit dem starken Mann Erdogan, der ja enormen Zuspruch hat äh, in, in äh, Deutschland, in der Community. Und für mich ist so die Interpretation, der zeigt eine starke Türkei ja, und gibt deshalb denen, die hier so eine Kränkung erfahren haben, mhm. in den letzten Jahrzehnten ein Stück Selbstbewusstsein zurück. Mhm. Was man ja auch daran sehen kann: Mensch, also ich denke jetzt an, an, an Özil oder, oder allein daran, dass, dass in den, den Konsulaten in Deutschland Erdogan für Verfassungsänderungen und bei Wahlen mehr Stimmen bekommt als, als in Izmir, Ankara oder Istanbul. Mhm. Und da haben wir noch eine Riesenaufgabe irgendwie mit, mit ich sag mal, der, der nachholenden Integration und der Offenheit. Ne? Ja, ich glaube, dass das irgendwie sich mit der Zeit auch geändert hat, dieses Gefühl der Kränkung, was du sagst. Ich meine, mich damals erinnern zu können, dass es in meiner Jugend nicht so war, zumindest nicht so ausgeprägt. Ich habe es zumindest nicht die ganze Zeit erfahren. Ich habe es ab und zu mitbekommen, wenn irgendwie äh, meine Mama zum Beispiel gedacht ha äh, gesagt hat, irgendwie, wenn wir eine Wohnung gesucht haben, oh nein, hoffentlich nehmen die uns äh, mhm. und sagen nicht sofort nein und so. Also sowas gibt es schon. Ne? Mhm. Aber es ist eigentlich nicht etwas, was einen ständig verfolgt, wenn, mhm. wenn, man, wenn man gewisse Ziele versucht zu erreichen, ist es jetzt... Ähm, ist etwas, was manchmal aufploppt, aber man kann es auch, äh, man kommt auch gut durchs Leben so. Ja? Es gibt mhm. sicherlich gibt's da Redebedarf und das mhm. lässt sich klären, keine Gesellschaft ist perfekt. Aber ich hab, bin ja auch ein Beispiel dafür, dass man da durchs Leben kommt. Naja, zu dieser, um die, zu dieser Kränkung zurückzukommen. Ich denke, da gab es ein paar Schlüsselmomente. Ich denke zurück, keine Ahnung, Sarrazin. Sowas, mhm. ja. AfD, keine Ahnung, mhm. solche Sachen. Vielleicht, vielleicht sind das so Rückschläge einfach mhm. in der deutsch-türkischen Freundschaft, ähm, weil die war eigentlich, ähm, das war gar kein Thema mehr, ja. Mhm. Das war total cool, also mhm. wie ich mich erinnere, ja. Das ist im Nachhinein dann zum Thema gekommen, mhm. obwohl man ja eigentlich äh, denken müsste, je, äh, je länger es geht, desto äh, aufgeschlossener. Äh, sind wir gegen, gegen, äh, gegenüber einander so, ja. Aber dem, äh, das scheint ja nicht so zu sein. Ne? Mhm. Ja, was kann man machen? Äh, du hast ein Label, das heißt äh, German Dream. Genau, genau. Und ähm, spielt das in dem Zusammenhang eine Rolle? Ich will dir ja erstmal was sagen, ja. ja. Also erstmal Respekt an die Kollegin äh, Düsseld-Tekal, ne? die mhm. hat das ja irgendwie zu einer Stiftung und so gemacht. Ich muss ja wirklich was sagen, Finde ich auch gut, dass ich hier diesen Podcast habe, um, um das mal <lacht> gleichzeitig ja. zu sagen. Ich habe diese, dieses Wording, diesen Sprachgebrauch in Deutschland erfunden. Ich habe mhm. das 2002 zu meinem Motto gemacht, mhm. zu meinem Label gemacht. Ich habe das sogar tätowiert und so. Ja. Ich habe darüber oh. gerappt, hier da. auf dem ja. Oberarm, ja. Ja. German Dream. Ja. Ja. Also eigentlich so unwissend. Ich wusste ja nicht, mhm. dass das irgendwann mal so in den deutschen Sprachgebrauch äh, passt. Und dass das einmal, äh, ja, also dass das einmal so ähm, sein wird. Auf jeden Fall habe ich mich als German Dream gefühlt. Das heißt mhm. also, ich habe das nicht benutzt, weil das vor mir irgendeiner aufgeschrieben hat, hier, ey, du bist der German Dream, wenn du in Deutschland deinen Traum mhm. verwirklichst als äh, Migrant oder sonst was. Sondern ich habe das in dem Moment gefühlt ja ich, mhm. und habe das dann so quasi... Äh, aufgeschrieben oder oder, oder äh, gemacht. Also deswegen, ich habe nichts dagegen, dass das jetzt benutzt wird, ja. Vielleicht landet das ja irgendwann in Duden. Im Duden irgendwann. Ja. Aber ich muss euch wirklich sagen, ich habe das erste Hand ähm, erlebt, ja. Und deswegen. Den German Dream. Den German Dream. Deswegen würde ich so weit gehen zu sagen, ich bin der German Dream. Was ist der German Dream? <lacht> es, es schaffen zu können. Es schaffen zu können. Ich, muss muss dir sagen, ich habe mir Vorbilder immer aus, aus äh, Amerika genommen, schon früher, mhm. sonst würde ich auch diese Musik nicht machen, weil damals war die in Deutschland noch nicht so verbreitet. Das heißt, du musstest nach Übersee schauen, mhm. um da irgendwelche Informationen zu bekommen und für mich waren Leute ähm, halt ähm, wie, keine Ahnung, Puff Daddy oder so, ja, total mhm. die Vorbilder. Ja. Warum? Weil die es auch von ganz unten nach ganz oben geschafft haben. Die waren auch quasi Teil einer Minderheit kam aus äh, Harlem oder, oder Brooklyn, ja, ähm, aus, aus den äh, Hoods und, und Ghettos... Mhm. und haben es daraus geschafft, tatsächlich, mit Musik, mit Unternehmergeist, sozusagen. Und äh, obwohl sie es vielleicht von vornherein ein bisschen schwerer hatten, ja, mhm. aber trotzdem nicht äh, irgendwie drauf geblieben, ja, mhm. hier, ich habe es total schwer, sondern nein, sind nach vorne gegangen und haben es gemacht. Und das fand ich so toll, ja. Und deswegen habe ich diesen, diesen Namen mir gegeben. 2002 schon. Ja. Und der Gedanke das... spielt auch in deiner Arbeit über äh, jetzt das Produzieren hinaus äh, eine Rolle. In deinen Songs thematisierst du das auch. Ja, total. Du hast, aber, da hast du äh, Preise für bekommen, ähm, äh, elf Millionen Mal auf YouTube geschaut. Da geht es auch um äh, Ressentiments, wechselseitigen Respekt. Ja. das Also dieses Thema kommt in kommt immer wieder vor. Das ist das, der, der, der, das Überthema meiner Karriere sozusagen. Es wird von allen... Seiten mal ähm, bearbeitet, ja. Bei aber ist es ein, ein, das ist ein sehr ernster Song, ähm, wo eben ein, sag ich mal, weiß nicht, ein, ein, ein, ein, ein ähm, enttäuschter Deutscher und ein enttäuschter Türke, mhm. ich versuche es jetzt relativ positiv auszudrücken, miteinander reden und ähm, da erstmal klar wird, was da also alles im Raum steht, ja. Mhm. Und dann wieder der Vermittler, als letztes komme ich dazu und rede dann mit beiden und versuche mhm. so ein bisschen wenigstens äh, zu vermitteln und zu sagen, hey mhm. Leute, ihr kennt euch lange hier, reißt euch jetzt mal zusammen, so, ja. Mhm. Und äh, das ist nur ein Aspekt, wie gesagt, äh, der German Dream äh, kommt immer wieder vor, und, und wie gesagt, ich lebe das mhm. richtig, ja, das ist mein, mein Ding, mein Motto. Mhm. Und vor ein paar Jahren war das ja dann ein Hashtag, also dann ist es quasi so Mainstream geworden oder, oder, oder viral gegangen oder wie man das auch nennt. Ich dachte erstmal wow, ne, ich, das hat ja. mich gewundert. Weil du musst ja verstehen, das ist so wie mein Brand. Ja? Mhm. Und, ähm, aber dann fand ich es cool. Am Anfang, mhm. am Anfang war ich erst mal ein bisschen skeptisch, aber dann fand ich es cool, weil es ja für was Gutes steht. Es heißt nicht, dass, dass es nicht auch eine Zeit gibt, wie bei dem anderen Hashtag, bei dem MeToo-Hashtag. Es gibt immer die, den Ort und die Zeit, sich auch mal über sowas zu unterhalten. Mhm. Wie gesagt, hier Mutter hatte Angst, keine Wohnung zu kriegen und so. Es gibt immer diese, mhm. die, diese Dinge, das ist auch wie... Das hat jeder Migrant mal erlebt, mal mehr, mal weniger, aber es gibt solche Sachen, über die muss man sich sicher unterhalten. Dafür ist auch, auch die Politik zuständig und, und äh, auch an Schulen oder was, aber da gibt es ja auch sicherlich viele Programme drüber. Allerdings ist mein Ding immer gewesen, okay, habe ich es ein bisschen schwerer, ich rede nicht großartig äh, drüber, sondern gehe nach vorne. Es war mhm. immer mein Ding, ohne Rücksicht auf Verluste, mhm. habe ich versucht und ich war bestimmt, ich war zweimal in meinem Leben hatte ich auch Rückschläge, war mhm. quasi wieder auf Null, aber ich habe es wieder versucht und um wieder versucht und ich habe mhm. nicht aufgehört. Ja, das finde ich total sympathisch und das ist nicht nur eine Sache für Menschen mit ähm, einer Einwanderungsgeschichte wichtig, sondern generell für unser Land. Also ja. wenn uns was zusammenhält, dann müsste es doch der Gedanke sein, alle sind frei, aber wir kümmern uns darum, dass jeder auch eine Chance hat, was aus seinem Leben zu machen, dass niemand aufgrund seiner Herkunft ähm, äh, in seinem Leben eingeschränkt ist mm. und, und mm. schlechtere Chancen hat. ist mm. noch ein Riesenthema bei Bildung. Ich glaube, darf man nicht verschweigen. Wir haben immer noch ein Bildungssystem, wo die familiäre Herkunft, die Ausbildung der Eltern, das Einkommen der Eltern... einen enormen Einfluss darauf hat, mm. welchen Lebensweg ähm, dann die Kinder einschlagen. Mm. Das passt eigentlich so gar nicht zum German Dream. Also mm. insofern würde ich politisch sagen, der, der German Dream, das muss unser Anspruch äh, sein, ja, ja. aber es ist leider zu selten noch die, die Realität für alle. Also ja. ich glaube, da müssen wir noch dran arbeiten und da sehe ich deine Arbeit und, und sozusagen deinen Appell, ähm, auch den von Düsentekal, die du angesprochen hast, äh, eher als einen Arbeitsauftrag Definitiv. für die Politik, ne? also gerade Bildungsbereich und so weiter. Guck mal, ich bin so viele Jahre unterwegs, viele äh, Migranten, Mitbürger und so weiter, die sind stolz darauf, wenn die mich sehen und, mhm. und fühlen sich durch mich vertreten. Ja? Ich bin auch stolz auf die. Ich sehe so viele, viele stellen mir auch Fragen und so weiter, aber weißt du, was mich am meisten antört wenn ich denen dann frage, hör mal, und, und was machst du? Und der erzählt mir irgendwas, wie der was gegründet hat, wie der einen geilen Laden auf die Beine gestellt hat, ein mhm. geiles Unternehmen, das törnt mich richtig Und Da setze ich mhm. mich mit dem hin, fremd. dann mhm. frage ich den, wie hast du das gemacht? Mhm. Das ist, was mich einfach anzeigt. Mhm. Wenn, wenn es irgendwie geschafft wird ein geiles Unternehmen auf die Beine zu stellen, ähm, Eigentum zu holen, ja, sich ein Haus zu holen und so weiter. Mhm. Du musst dir vorstellen, äh, sein Vater hat vielleicht noch gar nichts gehabt, so weißt du, und mhm. der, der packt es dann so. Ja, mhm. sein Vater hat zum Beispiel für, für ganz wenig Wohnraum zum Beispiel äh, irgendwie äh, ohne Ende gearbeitet, mhm. so weißt du, und der Sohn denkt sich, hey, weißt du was, ich ich werde es hier schaffen, ich, ich hole uns alle hier raus. Ja? Geht raus, hat eine fette mhm. Idee, macht sein Ding. Ja? Und ähm, so, solche Geschichten, die, die müssen wir erzählen. Die machen mich ja. an. Ja, ja. ich, ja, ich finde das auch, auch äh, super. Und äh, ich glaube, das muss man erzählen, so in der ganzen Bandbreite. Die Gesellschaft ist ganz vielfältig. Es gibt äh, die, die äh, Erfolgsgeschichten und Menschen, die sich was aufgebaut haben. Auf der anderen Seite muss man sehen: es gibt auch... auch Geschichten, die äh, sind eher traurig, da gelingt es noch nicht, auch in der nächsten Generation. Wir müssen nur die ganze Bandbreite sehen und mhm. so Pauschalurteile. Mhm. Äh, die Deutschen, äh, die Eingewanderten, mhm. ich glaube die Pauschalurteile, die bringen in der Gesellschaft ganz viel an, an Wut und an Unverständnis, mhm. weil die, das Leben ist vielfältiger als mhm. nur Pauschalurteile. Das ist ja auch ein Thema eben ähm, für dich in der Vermittlerrolle. Mhm. Ähm, mich interessiert, wie ist denn die Reaktion der Szene, wenn du als Vermittler auftrittst, mhm. äh, bei, bei deinem Publikum? Weil zumindest ich, so aus der Ferne betrachtet, äh, habe immer ähm, auch Web auch, äh, in Deutschland wahrgenommen als naja, sehr stark... Crime hm. und äh, Agro hm. und, und äh, Wut, äh, Ressentiment, also das ja, genaue ja. Gegenteil von, von, äh, von Verständigung. Ja, ja. Also ich muss ja sagen, dass das bekannteste Rap-Genre ist dieser Gangster-Rap, den du, den du dann ja. ansprichst. Allerdings ist Rap genauso vielfältig wie... Das Leben, ne? da mhm. gibt es ganz verschiedene Arten von Rap, es gibt auch, weiß nicht, studentenmäßigen Rap, es gibt kommerziellen Rap, was, was auch immer, was das mhm. Herz begehrt, so, ja? wie die Szene das aufnimmt, ja, klar das habe ich am Anfang gesagt, nicht jeder wird zufriedengestellt, immer ja. und permanent. Ja. Ich höre hör mir auch oft an, ja, hör mal, was ist los? Du bist ja voll ähm, angepasst geworden und so. Das gehört aber manchmal dazu, ja. weil, weil ich versuche, so, so eine Gratwanderung zu machen und manchmal bist du, nimmst du an Sachen teil, die vielleicht für den alten Hardcore-Fan zu, zu Corporate sind oder zu, ne, zu äh, gesellschaftsfähig. Dann, dann wiederum möchte ich an Sachen teilnehmen, ...die dann aber nicht mehr, nicht mehr gehen, weil ich bei zu äh, heftigen Platten irgendwie äh, dabei war. So, ja, es ist immer eine Gratwanderung, ja. Wie gesagt, ich versuche zu vermitteln, ja. Und ähm, um das Thema hier Crime nochmal zu machen, also das ist definitiv nicht der German Dream. Ich komme auch aus der Gegend, ich, äh, ich bin zwar in Mönchengladbach aufgewachsen, war dann aber äh, als junger Erwachsener in Köln-Kalk für mhm. zwölf Jahre, ja und habe da äh, auch alles Mögliche mitbekommen. Und ähm, da muss ich sagen, erstmal wie du, wie du eben erwähnt hast, das hat nicht unbedingt was mit, äh, damit zu tun, aus welcher Region derjenige stammt, weil da gab es auch ganz normale Deutsche, so urdeutsche Kölche dann gab es da Türken, Italiener, ja. Marokkaner, waren alle zusammen. So, das hat mhm. gar nicht so viel mit, äh, mit Rasse zu tun gehabt, sondern eher mit, dem, mit so einem mhm. Klassenunterschied, warum sich sowas gebildet hat wie ey, ich komme von hier, ich habe keine Chance, ich will aber auch ein Mercedes fahren, wie schaffe ich das so, ja? Und dann kommen die quasi auf blöde Ideen. Es ist ja nicht jeder so ähm, quasi, ähm, weiß nicht, vom, vom Schicksal gesegnet und kann sein Talent in irgendwas äh, erfassen. Da ist einfach ganz viel Energie so, ja? Und ganz... Wenn, wenn die gleichen Leute vielleicht woanders aufgewachsen wären, mhm. wären vielleicht äh, auch teilweise, äh, weiß nicht, Anwälte, Richter oder sonst was mhm. oder Polizisten draus geworden. Das heißt, was macht man mit dieser Energie? Ich versuche ja mhm. einen positiven Einfluss drauf zu nehmen, aber ich kann, nicht, ich kann unmöglich mir das mhm. so vorknüpfen und das äh, alleine so ähm, verändern. Auf jeden Fall ist meine Message immer, äh, immer die gleiche und, und immer die German-Dream-Message. In dieser mhm. German-Dream-Message hat aber Crime nichts verloren. Mhm. Du bist ja auch als Schauspieler aktiv beim ja. ZDF und äh, spielst ja genau in so einem, einem Milieu. Ja. Ähm, Sozialwohnung, äh, man könnte fast sagen, irgendwie so abgeschottet. Ähm, jetzt sprichst du gerade über, über Köln Kalk. Ähm, äh, dein Ansatz ist ja zunächst mal Mut machen auf den German Dream hinweisen. Genau. Das ist ja so sozusagen die Software, wenn ich das mal so nennen darf. Ja, ja. Ne? Ähm, äh, hättest du aus deiner Erfahrung oder jetzt mit der Beschäftigung mit dem Thema auch, auch ein Rat, was so die Hardware angeht, also das, was der Staat machen kann an, an Programmen, Schule. Mhm. Gibt es da etwas, wo du sagst, da, da wären Aufgaben für die Gesellschaft insgesamt, was besser werden kann, gerade in, in diese Lebensbereiche hinein? Das ist für mich ein großes Thema und wenn ich Politiker wäre, würde ich genau da ja. ansetzen. So, ja. Komm, dein Programm. Ja. <lacht> ich habe das Programm noch nicht zu Ende ja. geschrieben, allerdings hat das was mit dieser Energie zu tun, die ich gerade gesagt habe. Das ist einfach, da trifft so viel aufeinander. Und die wollen auch irgendwie sich feiern. Die wollen auch im Leben äh, mhm. weiterkommen. so ja. Und das heißt also, was heißt das? Beschäftigung, am besten Beschäftigung, die einen auch zielführend weiterbringt sozusagen. Mhm. Und ähm, irgendwie den Leuten zeigen, dass das eben ...möglich ist. Warum, warum ist denn da die Frage, äh, warum ist denn da der Ansatz, ja, für mich ist das auf dem normalen Weg nicht möglich, in dieser Zeit das zu machen, wie quasi der Deutsche, der äh, aus äh, köln sülz kommt, ja. mhm. äh, Warum ist das so? Ja? das hat ja was mit Chancengleichheit zu tun. Und die Chancen sind nicht, also keine Gesellschaft ist perfekt. Und wie ich gesagt habe, da gibt es sicherlich Punkte, die muss, man, die muss man besprechen. Ich bin jetzt kein Politiker, du bist der Politiker, mhm. ja Politiker. Ich weiß nicht wo, aber helfen würde ich auf jeden Fall. Ich kann es halt nur durch meine Musik machen so. Mhm. Teilweise nehmen wir an, an, an, an sozialen Projekten teil oder mhm. bin ich mal bei Workshops oder bei, bei Sachen, wo man versucht halt genau da an, an die Wunde zu gehen. Mhm. Da stelle ich mich häufig zur Verfügung, aber letztendlich bin ich in Anführungsstrichen nur Künstler. So, ja. also, mhm. Ich habe so eine Idee davon, ich habe das aber nie aufgeschrieben, weil das nicht mein Beruf ist. Ich, ich würde, also jetzt ist eine ganz schwierige Frage, ich würde so eine Doppelstrategie fahren. Ich glaube, dass auf der einen Seite, oder dass generell äh, unser Staat als schwach empfunden wird. Mhm. Also ähm, Es gibt zu wenig Bildung, mhm. ähm, zu wenig Sozialarbeit, gerade in diesem diesen, Stadtteilen und, und Milieus, da muss man viel mehr Bildungsangebote machen und darf nicht zulassen, dass es plötzlich dazu kommt, dass jemand abgehangen ist. Mhm. Dann muss man vielleicht, wenn in der Familie es keine Biografie gibt, wo, wo schon, schon Eltern und Geschwister durch Bildung einen Unterschied gemacht haben, mhm. muss man vielleicht umso mehr da reingehen und sagen, wir machen noch ein Angebot am Nachmittag und äh, gibt noch eine spezielle äh, Unterstützung ähm, äh, in Deutsch oder Mathe und so weiter. Dass man okay. nicht erlaubt, dass, dass man das dass irgendwie äh, äh, junge Menschen sich aufgeben. Yeah, yeah. Man sagt, nein, du kannst was schaffen. Und du kannst einen Ausbildungsberuf machen. Du hast da nicht, nicht äh, sofort, wie, wie in den YouTube-Videos, äh, die Rapper einen großen Mercedes tiefer mm. gelegt. Mm. Aber äh, es gibt die Möglichkeit, wenn du fleißig bist, das yeah. eine. Und das andere, äh, das hat ein bisschen zu tun mit dem Gangster-Rap, äh, hat ein bisschen zu tun mit, mit Four Blocks und, und so diesen, diesen Idealen, die da aufgezeigt werden. Ich glaube, auf der einen Seite muss man ganz viele Chancen zeigen und auf der anderen Seite muss man deutlich machen, es gibt auch Regeln und Grenzen und zum Beispiel Kleinkriminalität ist keine Option, mhm. äh, um im Leben voranzukommen und das tolerieren wir auch nicht. Mhm. Und das kann man natürlich nur machen, wenn man auf der anderen Seite genauso stark auftritt und sagt, äh, es gibt äh, echt legale Chancen im Leben, was mhm. zu erreichen. Und da muss die, die die Präsenz an den Stellen einfach viel größer werden. Und vielleicht muss man auch ein bisschen so die die die romantischen Träumereien aller eben Vorblogs jetzt ist so mein Beispiel, mhm. ne? äh, diese Netflix-Serie, Netflix ist, glaube ich, ne äh, das so ein bisschen entzaubern. Mhm. Da entsteht so eine Mystik, äh, das war irgendwie so ein... So ein, ein toller Lebensentwurf. Hm. Ist er nicht? Nee, definitiv man, nicht. Definitiv nicht. Äh, Gerade hier in Berlin, in der Rap-Szene, gibt es ja da auch harte Auseinandersetzungen. Ja, ne? ja. Erfolgserlebnisse sind, auch, <lacht> sind ja. auch das A und O. Ne? Ich, ich hatte zum Beispiel total früh äh, die Erfahrung, weil es das Erste war, was ich versucht habe mhm. mit dem Rap. Ich war damals, Gott sei Dank, so ein bisschen meiner Zeit voraus, weil mhm. es damals noch nicht so viele gab. Und das hat direkt geklappt. ja Und da war ich mhm. noch sehr jung. Deswegen, also... Erfolgserlebnisse sind auch das Ando, aber jetzt aus der Sicht der Politik müsste es dann nicht so sein, dass das den Leuten, ähm, dass denen diese, dieses Gefühl genommen wird, ähm, dass du eben du kannst es nicht schaffen wenn du mit, mit dem normalen Weg, du kannst dich nicht bewerben, weil du wirst eh nicht genommen, du kannst nicht da und dahin, du kannst niemals in, in Lindenthal wohnen oder sonst was. Woher, woher stammt dieses Gefühl? Ich ja? glaube, es gibt in Deutschland tatsächlich noch einen unausgesprochenen Alltagsrassismus. Mhm. Mit bestimmten Nachnamen, mit besonders viel Ü zum Beispiel und in mhm. bestimmten Auftreten bin ich sicher, höre ich auch sehr oft, werden selbst bei einer guten Ausbildung äh, Menschen weniger oft zum Vorstellungsgespräch eingeladen. Kann ich mir auch vorstellen. Wie gesagt... Äh, da muss sich was ändern. Man, äh, der deutsche Mittelstand und die Wirtschaft beklagt Fachkräftemangel. Mhm. Und auf der anderen Seite hört man das, äh, junge Menschen mit einer guten Ausbildung das Gefühl haben, ich werde nicht so oft eingeladen zum Vorstellungsgespräch, ich werde nicht so schnell äh, befördert, ich habe nicht so eine hohe Gehalts oder mein Gehalt steigt nicht so stark. Das ist ein Problem und das, das zeigt, dass das, die Kränkung haben wir eben mal gesagt, ich glaube, da ist, ist, das ist nicht, nicht irgendwie nur ein Gefühl, da steckt auch was dahinter. Und äh, noch etwas, wenn man das ändern würde, wäre das ja nicht nur aus Mitleid, sondern da steckt ja auch total viel Potenzial. Absolut drin, klar. Ja? Also, ja klar. Da hätte man ja uns. Ja so klar. Da drin. steckt Potenzial dahinter und wir wollen eine stabile Gesellschaft sein und man kann ja nicht erlauben, dass das eine Generation oder ein Teil einer Generation irgendwie gar nicht gar nicht eine, eine gelingende Karriere machen kann, mhm. ähm, weil die gar nicht an den Start kommen. Da muss sich was ändern. Du selbst hast übrigens mal äh, gesagt, habe ich gelesen, dass du weniger für deine Musik und deinen Erfolg angesprochen wirst, sondern als Vertreter der Deutschtürken. Ja, genau, genau. Das ist ja auch irgendwie ein Symptom. ne? Ja, ja wie gesagt, am Anfang habe ich mich ein bisschen dagegen gewehrt und war dann so ein bisschen... Man ist ja auch eitel so als Künstler, ne, so denkt so, ja hey, ich, ich habe das voll drauf und so. Warum sprichst du mich jetzt als äh, Türke immer an? So? Das ist doch so nicht mein Beruf. Ja? Ich wache ja nicht morgens auf und denke, ah, ich bin Türke. So. Das ist ab, ab, absurd, ja, weil jeder ist ja irgendwo her. Ne? Und man kann gar nicht das vorher beeinflussen. Deswegen, ich finde aber auch, ist ja eine Portion... Nationalstolz cool, zum Beispiel bei, bei, bei der WM oder so, genauso wie wenn die deutsche Mannschaft äh, spielt, als Deutscher, äh, Deutschtürke freut man sich dafür, freut sich auch ein bisschen, wenn, wenn äh, die türkische Mannschaft spielt, es ist ganz normal, aber ähm, das zum A und O deine Existenz zu machen ist eigentlich absurd weil du kannst dich ja, äh, du hast dir das ja nicht ausgesucht, das heißt, du musst dir einen anderen äh, Mittelpunkt suchen, der dich ausmacht ja, sozusagen. Ja? ja klar und vor allen ähm ich finde den, den Gedanken äh, völlig abwegig, die Identität, die man hat, an einer Sache festzumachen. Mhm. Also in meinem Fall, was, gehört, was ist meine Identität? Ja, ich bin Deutscher, ich bin zugleich Europäer. Mhm. Äh, ich komme aus dem Rheinland, wie du, ist auch Teil meiner Identität. Ich komme nicht aus Sachsen, sondern aus dem Rheinland. Mhm. So, ich bin Liberaler, ist auch Teil meiner Identität. Zu meiner Identität, was weiß ich, gehören, gehört äh, mein Beruf. Das heißt, also Identität hat ja viele Facetten und auch zum Beispiel die Facette, dass man Deutscher ist mit äh, türkischer Herkunft. Da ist man ja nicht entweder oder, sondern mm. also dieser Versuch, und ich habe da manchmal das Gefühl, das nimmt noch stärker zu in mm. dieser Zeit. Mm. Man wird so auf eine Schiene gebracht mm. und muss sich für eins entscheiden. Dabei sind wir alle ganz vielfältig, ja, ja. also okay. jeder in sich ja auch. Man wird gezwungen quasi, weil, weil die Gesellschaft halt so polarisiert ist ne? und sich eben viele Leute diese Identität eben als, ähm, oder diesen, diesen Umstand eben als Hauptidentität sehen. Warum? Mhm. Weil sie vielleicht gar nicht so viel anderes haben, worauf sie mhm. stolz sein können. Ja? Das ist ja genau dann vielleicht, aber wie gesagt, ich glaube, das ist eher so ein Klassen Unterschiedsding, mhm. ja, weil du, du, du gibst dich du musst dich damit wenig zufrieden geben. Siehst wie du wie du auch gesagt hast auf YouTube Leute haben total viel Kohle oder auf Instagram oder so da tut ja eh immer jeder als ob nur Millionäre als, als im ob Urlaub. Nur ja. super läuft, ja. Und dann, ähm, dann faxst du dich ab, darf ich fax sagen? Dann faxst du dich ab und denkst dir, ja, okay. Und versuchst dir etwas zu finden, an dem du dann festhältst, ja. Und ich glaube eher, dass das was mit Bildung zu tun hat und mit, dem, mit, der, mit der gesellschaftlichen Klasse, in der man sich befindet, als unbedingt, wo man, wo man herkommt. Weil es gibt sicherlich auch viele Deutsche, die das genauso sehen, ja. Die auch sagen, ja, ich bin stolzer Deutscher. Und ähm, die das, die, die das zum, zum Hauptteil ihrer Identität machen, ja. Wobei das ja eigentlich, wie gesagt, absurd ist. Natürlich Natürlich, Nationalstolz ist immer cool, aber für mich ist das eher so was wie beim Fußball oder bei irgendwelchen Ereignissen. Das ja, ist eine, eine Facette. Genau, genau. Es ist es ich eine bin, Facette. Wie beim Fußball, ja. Ich bin, ich bin Deutscher und BVB-Fan, ich komme aus dem Rheinland und das sind da alles, alles, alles Facetten. Hast du zum Beispiel im Netz mal, mal Erfahrungen auch machen müssen mit, mit Rassismus und Ressentiments? Na klar, na klar, aber das. Ähm, also, man ist ja nur ein Mensch, ne? so generell Kommentare im Netz. Die beschäftigen dich manchmal mehr, manchmal weniger. Wenn du zum Beispiel gerade geilen Payday hattest, mhm. <lacht> dann kannst du auch, ähm, brauchst du nicht unbedingt auf, auf dir jedes Comment durchlesen. Man ist halt nur ein Mensch, ja? man ist auch mhm. so von seinem Tag äh, abhängig. So, ja? Aber klar, auch manchmal habe ich Tage, wo ich dann sehe und mich manches äh, verletzt. Allerdings äh, kann mich das nicht mehr so aus der Ruhe bringen, wie vielleicht als ich noch äh, jünger war. Aber um die Frage zu beantworten, natürlich, in, gewissen, in gewisser Weise, da sich ja meine Mucke auch immer wieder mit, der, mit dem Thema... Äh, vom, vom Klassenunterschied, von Nationalität mhm. und so weiter beschäftigt, ist ja, da verlaufen sich häufig mhm. Leute. Außerdem hatte ich auch mal einen Song für Frauke Petri gemacht, einen Liebessong. Ja, da hatte ich auch, hatte ich auch ziemlich ja. viel äh, Shitstorm von, vom, von der rechten Maustaste. Ja. Mhm. ja, aber so ist das Leben. Man kann nicht jedem gefallen. Ne? Ähm, Cybermobbing ist da ein Thema. Ja. Dafür, da mit dem Thema setzt du dich auch auseinander. Ja. Wie, wie kam es dazu? Mit eigener Erfahrung, Kinder oder was ist der Grund? Ich wurde seit dem Lied, aber, ja. Ja, das war so, glaube ich, so der letzte Schritt, wo, die, wo der Letzte gesehen hat, okay, den kann man einladen, ja, der macht dir nicht alles kaputt. Hm. Ähm, da, <lacht> seitdem werde ich immer mal wieder hm. zu interessanten Dingen eingeladen. Und, und da, wo ich mich mit identifiziere, ich hm. muss sagen, ich nehme auch nicht alles an. Auch hm. wenn ich das gut finde, zum Beispiel bei, bei jetzt bei der Klimadebatte, hm. Das finde ich auch toll, dass, dass man darüber redet und dass sich die Jugend so da, äh, da engagiert. Allerdings ist das eigentlich nicht mein Thema, das heißt, ich, ich habe da auch so eine gewisse Meinung zu, aber ich kenne mich hm. damit nicht so gut aus oder ich hm. habe es nicht erlebt oder, oder. also was hm. heißt, das erleben wir alle, hm. aber ich bin da nicht so im Thema, deswegen habe ich da nicht dran teilgenommen. So, ich mhm. bin jetzt auch nicht der soziale Rapper, der zu allem was sagt. Mhm. Aber bei Cybermobbing, das fand ich total wichtig. Mhm. Weil heutzutage, ey, was ist denn, wenn einer äh, Depression hat? Ja, was ist denn, wenn mhm. sich ein Jugendlicher umbringt? Das ist ja fast immer so, dass, es, dass der vorher irgendwie nicht akzeptiert wurde, dass er gemobbt wurde. Und jetzt durch, durch Internet kann er dem auch nicht ent, entfliehen. Das heißt, mm. sogar wenn er zu Hause ist, mm. dann macht er den, äh, den Computer an und wird dann weiter äh, ausgegrenzt. Mm. Ja. Und deswegen fand ich das wichtig, mich da, mich da einzusetzen und habe mich da mit ein paar prominenten Kollegen äh, äh, ja, engagiert. Was genau machst du? Kannst du mal Wir beschreiben? waren da bei, äh, bei einer Initiative in Düsseldorf, da war auch der der Bürgermeister von Düsseldorf dabei mhm. und da haben wir äh, eine Schule besucht. Ja. Mhm. Ich war dabei, der Faisal Kavusi, ein Co mhm. Comedian, äh, sehr guter Freund von mir und noch ein anderer äh, Rapper, der Afrop. Äh, wir haben da quasi vor der Schule gesprochen, haben von unseren eigenen ähm, weiß nicht, äh, unseren eigenen äh, Erfahrungen gesprochen. Ich, wurde jetzt, ich war eigentlich immer sehr beliebt in der Schule, aber ich, ich wurde jetzt nicht gemobbt oder so, aber ich konnte mich erinnern, dass manche gemobbt wurden. Ne? Mhm. Und ich habe auch Klar. ich hab auch nicht immer, ich bin ja kein, kein Superheld, ich habe nicht immer gesagt, halt, hört auf den zu mobben. Ich war selber noch ein Jugendlicher. So. Mhm. Das heißt, ich war bestimmt auch dabei, wo wir alle über einen gelacht haben. Mhm. Und solche Sachen fallen dir aber später ein, wenn du erwachsen Klar. wirst, ne? wo du denkst, das war nicht in Ordnung. So, ja? Und das habe ich versucht dann, mhm. äh, den... den äh, den Jugendlichen zu, zu erklären. Ja. Aber ich glaube, dass wir sehr, sehr aufschlussreiche, sehr aufgeschlossene Jugendliche haben, dass wir auch sehr schlaue Jugendliche haben und die, die fressen eigentlich jeden Bullshit. Und ich glaube auch, dass zum Beispiel die nicht so sehr anfällig sind für, für so Bauernfängerei im Internet, dass die sehr vorsichtig sind, dass sie ganz gut unterscheiden können zwischen was ist wahr und was ist irgendwie hier nur so eine, so eine Schlagzeile. Also ich glaub, bin eigentlich ganz stolz auf unsere Generation. Im Prinzip ja und ähm, äh, darauf kann man ja aufbauen. Ich glaube auch, dass bei, bei Cybermobbing und bei diesen ganzen, ganzen Themen ähm, Medienkompetenz eine ganz große Rolle spielt. Ich glaube, wenn man da vermittelt, dass das eine ist, auf dem Schulhof einen Spruch zu machen und das andere ist, systematisch im Netz was zu machen, Bilder zu verbreiten aus privaten oder intimen Situationen, dass das ist irgendwie ein ganz anderes Kaliber ist. Ich glaube, mhm. da muss man ansetzen. haben wir auch mal hier Vorschläge gemacht. Ich meine, wenn es hart auf hart kommt, haben wir auch mal hier im Bundestag Vorschläge unterbreitet, muss man auch in der Lage sein, sich gegen Hate Speech auch zu wehren, also mhm. auch, auch rechtlich zu wehren, mhm. zu wissen, also aus der Anonymität kommt jemand, dass das kein absoluter Schutz ist, diese Anonymität, mhm. sondern dass man da auch gegen, gegen vorgehen können muss, um einfach sicherzustellen, also hier geht es ja wirklich um, um, um ein ganzes Leben und mhm. wie schnell kann man bei, bei, bei jungen Menschen teilweise noch Kindern, also deren, deren äh, ganzen Alltag zerstören. Mhm. Nur ein paar Leute, die einfach keine Sensibilität und keine Empathie haben mhm. und einfach sich einen Sport daraus machen, jemand anderen auf dem Kicker zu haben. Ja, ja. Wie gesagt, zu unseren Zeiten, wir sind ungefähr gleich alt, da gab es kein Netz, das war anders. Ja. Also das, das, das hat sich verlaufen oder so und ähm, äh, das geht eben heute so nicht mehr. Ja. Wie, wie gehst du übrigens mit, mit äh, Anwürfen auf deine Person um? Ignorierst ja. du das oder? Manch, manchmal, manchmal verletzt es mich und manchmal nicht, wie gesagt mhm. wie, wie, ich, wie ich gerade so drauf bin. Aber ich habe mir eigentlich mit der Zeit natürlich ein dickes Fell angeeignet, hat ja dann aber nicht jeder. Vor allem wenn du so jung bist, ja, dann kann dich das, kann das, kann das, kann das total verletzen, ne? kann dich auch in, wie gesagt in so eine Depression stürzen. Deswegen finde ich das toll, dass man sich da irgendwie engagiert. Ja, Jugendliche können, können auf eine Weise grausam äh, mhm. sein. Ja, so stolz ich auch bin eigentlich über die Generation, aber man, man ist ja nie perfekt. Und deswegen, also es ist auf jeden Fall ein Thema... Da sollte man äh, ansetzen, weil keiner mhm. hat das verdient irgendwie in so jungen Jahren, wir sprachen gerade von so Bestätigungsgefühl, äh, ja, und das ist ja dann das genaue Gegenteil, das heißt mhm. in, in einer ganz fragilen äh, Lage kriegst du solchen Hate ab und das kann dich dein ganzes Leben mhm. wie, äh, beeinflussen, ja, das kann mhm. deinen ganzen Weg durcheinander bringen, deswegen ist es schon auf jeden Fall ein sehr wichtiges Thema. Jetzt habe ich dich hier und damit einen Vertreter, führenden Vertreter dieser Szene. Und da kann ich natürlich nicht dran vorbeigehen, wenn du schon hier in Berlin bist, mal zu fragen, wieso deine Perspektive auf ähm, Bushido und mhm. die Zusammenhänge dort, Agro-Berlin, äh, Capital Bra, äh, Clans, äh, wie, wie, wie siehst du das? Wie ist dein, deine Position dazu? Ist das nur ein Teil der Szene oder ist das inzwischen ein äh, sehr bestimmender Teil eurer Szene? Es ist, es ist ein bestimmender Teil der Szene. Es ist, glaube ich, auch das polarisierendste und auch das, was am besten im Streaming läuft. Mhm. Es ist aber nicht die ganze Szene. Das muss ich ganz deutlich sagen. Das wäre ähm, wär unfair vielen anderen Künstlern gegenüber, weil, wie gesagt, Rap ist so facettenreich wie das Leben selbst. Weil mhm. es ist... Rap ist auch, oder Hip-Hop ist, ist auch keine Sparte mehr. Ne? Das, ist, mhm. das ist quasi der neue Pop. Ne? Auch wenn du kleine Mädels draußen siehst, mhm. die 13 sind, die haben irgendwas an, was, was von Hip-Hop kommt. Ob es Adidas Superstars sind, die wissen das vielleicht gar nicht. Ja. So, ja? Das heißt, Hip-Hop ist irgendwie allgegenwärtig. Das ist unsere neue Popmusik. Und in, innerhalb dieser Musik gibt es ganz verschiedene äh, Spektren. So, ja? Und ich war selber auch mal. Ähm, unter Vertrag hier bei den Kollegen in, in, in Berlin, das war vor, weiß ich nicht, 15 Jahren oder was, mhm. da ich, konnte ich das aus erster Hand alles mitkriegen. Es hatte alles da noch nicht so, so eine Öffentlichkeit ja? und das wurde auch nicht so benannt, wie, wie du das jetzt alles mhm. benannt hast. Das, heißt, das war mir da nicht bewusst. Ich dachte, das ist hier einfach so. Ne? Mhm. Ähm, ich würde sagen, dass als, als Resümee, dass jeder ja selber wissen kann, welchen... Weg er nimmt. Ja. Und ich habe aller spätestens, als mein Sohn dann kam, einen, einen gewissen Weg für mich rausgefunden. Ähm, auch hier so ein bisschen Zwischenmann. ich verstehe äh, die Jungs, die so Straßenrap machen, die, die äh, mögen mich meistens auch, so, mhm. wissen, dass ich irgendwie von da komme. Aber wissen auch alle, dass ich einen anderen Weg genommen habe, akzeptieren das aber auch. Mhm. Ja. Und andererseits kann ich auch äh, mit den ähm, richtigen, äh, weiß nicht, Hip Hopern mit Rucksack, die die, die freestylen und so weiter, mhm. mit denen komme ich auch total gut klar. Also den mhm. Oldschoolern so, ja, mhm. bin auch da irgendwie dazwischen äh, gelandet. Scheint irgendwie mein Schicksal zu sein. Aber ich versuche mit dem was ich kann, einen guten Einfluss zu machen. So kann ich das, so kann ich das äh, abschließen. Allerdings lebe ich auch im Kapitalismus. Ich versuche natürlich mein Kind irgendwie zu ernähren und so viel wie möglich für meine Familie zu schaffen. Und insofern ist das eine Gratwanderung, genauso wie mit den, mit den äh, wohltätigen Dingen. Ich nehme mhm. sie an, die, die zu mir passen, mhm. mache aber dann trotzdem auch mal was im Fernsehen oder mal eine mhm. Werbung. Ne? Ich sag immer so äh, ganz äh, frech, immer ein für die Kunst, ein fürs Geld. Ja. So, ja? Das, das, das, <lacht> das ist so mein, mein Credo, aber naja. Das, äh, nur so viel dazu. Also, ich kann nicht so ganz in die Thematik eingehen, aber. Ist vielleicht ich, auch sicherer. Ja. Ich habe aber alles miterlebt mhm. und weiß deswegen heute, was ich will und was mhm. nicht. Ja. Ich wünsche dir viel Erfolg weiter damit Dankeschön. und danke für das Engagement. Dankeschön. Das war Dankeschön. Ecofresh bei mir. Jawohl.